Die Zugänglichmachung von Kulturerbe für Forschung und Lehre steht bei uns an der ETH Zürich im Fokus. Unsere Bestände werden ähm, in, mit der wissenschaftlichen Arbeit der Hochschule äh, verbunden und darin eingesetzt, wie äh, am Beispiel der naturwissenschaftlichen Sammlungen. Die Aufgaben der IT sehe ich beim Online zugänglich machen darin, die richtigen Plattformen zur Verfügung zu stellen. Damit werden die Schätze der ETH Bibliothek nachgewiesen, recherchierbar, auf lange Zeit gesichert und gespeichert. Dazu werden verschiedene Plattformen wie ePeriodica für digitalisierte Zeitschriften, eRA für alte und seltene Drucke oder ePix für digitalisierte Bilder angeboten. So gewährleisten wir einen einfachen Zugang jederzeit für alle und jeden Ort. Sämtliche unserer Digitalisate, die aus solchen Digitalisierungsprojekten entstehen, werden online unter einer Creative Commons License gestellt damit man diese weiterverwenden kann. Neben der Vielfältigkeit der Bestände kommt dann hinzu, dass die Zugänglichmachung von Kulturerben im digitalen Bereich ein Feld in ständiger Bewegung ist, sowohl was die Vernetzung der Daten als auch ihrer Visualisierung angeht. Das stellt uns vor die Aufgabe, die richtigen technischen Möglichkeiten für jeden Bestandtyp auszuwählen und die Entwicklung von neuen fachspezifischen Standards im Zusammenhang mit der Wissenschaft wird die Herausforderung der Zukunft sein.